zur ersten Folge meiner Red Bull Fußball-Serie, in der ich die verschiedenen Red Bull Fußballvereine durch deren Rolle und Geschichte vorstellen werde. Aber davor möchte ich euch nur daran erinnern, dass das Ziel einer, Handel, einer Handelsgesellschaft wie Red Bull ist, einen Gewinn zu erwirtschaften. Ein möglicher Weg dafür ist eben aus Investitionen in einen Fußballverein Renditen zu bringen, entweder durch den Einkauf oder die Gründung solcher Clubs. Dann gibt es aber mehrere Möglichkeiten, durch einen Fußballverein Geld zu verdienen. Und die erste ist, Medienerfolg zu haben. Meiner Meinung nach ist das die Strategie, die, für die Red Bull sich am Anfang entschieden hat, als sie 2006 einen Verein in New York kauften, denn es hat ihnen erlaubt, bei New York Red Bulls verschiedene Weltfußballstars wie Juninho, Rafael Marquez, oder aber vor allem Thierry Henry zu unterschreiben. Diese Verpflichtungen haben ihnen kaum oder gar kein Geld gekostet, und obwohl sie aus einer Fußballsicht die, die Mannschaft äh, sicher geholfen haben, auch indem sie andere Spieler überzeugt haben, auch zum Verein zu wechseln. Diese Transfers haben zusätzlich dazu eben auch Fans, Fans ins Stadion und Sponsoring äh, Verträge gebracht. Diese Spieler waren die perfekte Gelegenheit, äh, um Interesse anzuziehen, da ihre Zugänge Schlagzeilen nicht nur in der Stadt, sondern im ganzen Land geworden sind. Sie sind äh, mit, der zu, also sie mit der Red Bull Marke zu assoziieren, hat sicher verursacht, dass viele, viele Leute einfach von, von ihren Dosen gekauft haben. Nichtsdestotrotz das hat es in den letzten Jahren bei New York Red Bulls und in der MLS weniger Star-Verpflichtungen als vorher gegeben, und mehrere Gründe können diese Änderung äh, innerhalb der MLS erklären. Der erste ist, dass die Liga verschiedene Regeln äh, eingeführt, um, um äh, eingeführt hat, um, um zu vermeiden, dass Vereine ge bankrot gehen, aber auch um die Entwicklung junger amerikanischen und kanadischen Spieler zu fördern. Eine von denen ist die Begrenzung von großen Lohn, äh, die erlaubt, dass nur sogenannte Designated Players äh, einen größeren Lohn als die andere verdienen, obwohl ihr Lohn auch begrenzt ist. Der zweite ist, dass andere Vereine hauptsächlich äh, aus dem persischen Golf sind fähig, Verträge anzubieten, die aus einer finanziellen Sicht besser sind, da der oder die Besitzer nicht brauchen, dass der Club rentabel ist, denn sie sind reich genug und, und wollen einfach Spaß haben. Diese zwei Gründe erklären, wieso New York Red Bulls ihre ursprüngliche Strategie äh, geändert hat. Äh, nämlich besteht die erste Mannschaft heutzutage fast nur aus Jugendspielern, die eben auch mal verkauft werden können. Das, aber, das hat aber nicht New York Red Bulls äh, gehindert, in den letzten Jahren ab und zu relativ erfolgreich zu sein. Obwohl die MLS immer konkurrierender äh, geworden ist, denn in eine sogenannte Franchi äh, Franchise zu zu investieren ist eine sehr gute Marktopportunität. Deswegen gibt es in letzter Zeit fast jedes Jahr einen neuen MLS-Verein. New York ist also nicht die erste Stadt, wo Red Bull sich äh, angesiedelt, hat, äh, angesiedelt hat. Allerdings musste Salzburg diese erste Stadt sein, weil es wo die Red Bull Firma und dessen äh, CEO Dietrich Mateschitz ihren Sitz haben. Diese Wahl für die, Mozart, für die Mozartstadt hat aber bedeutet, dass eine andere Strategie umgesetzt werden musste, als die in New York. Denn weltberühmte Spieler hätten nicht ihre letzten Karrieresaisons in Österreich in, in Österreich verbringen mögen. Im Gegensatz zu in den Vereinigten Staaten. Nämlich sprechen äh, die Alpenlandbewohner nicht Englisch und dort gibt es keine NBA, keinen amerikanischen Fußball, keinen Baseball oder sogar Amerikan keinen amerikanischen Rap, Rap die häufig äh, kritisch sind, um Spieler anzuziehen, die kurz vor, ihm, vor ihrem Karriereende Karriere Karriere Karriere auch außerhalb vom Fußballfeld Spaß haben möchten. Und wir sollten auch nicht vergessen, dass äh, Red Bull in Österreich keinen Medienerfolg brauchte, da, da sie im ganzen Land schon berühmt waren. Deswegen hat Red Bull, Salz, hat Red Bull in, in Salzburg vom Anfang an Erfolg auf, auf dem Spielfeld gesucht, äh, indem sie dort einen Verein gekauft haben, der schon in der ersten Liga spielte. Unter Trapatoni, äh, eine Trainerwahl, die diese Lust auf Fußballerfolg sehr gut symbolisiert, sind die Salzburger sehr schnell äh, Österreichmeister geworden. Der Club konnte aber nicht wirklich von mehr träumen als, als die beste Mannschaft im äh, als davon die, die beste Mannschaft äh, im Land zu haben. Äh, denn sehr gute Spieler wollten nicht zu einem Verein wechseln, der nicht sicher war, jedes Jahr an einem europäischen Wettkampf teilzunehmen, weil Salzburg zuerst mehrere schwierigen Qualifikationsrunden durchgehen musste, äh, um Zugang und das ist eigentlich heutzutage immer noch der Fall aber eben um, um Zugang zu, zu entweder Europa League oder Champions League zu haben. Wegen dieses äh, von den erwähnten Umständen begrenzten auf dem Spielplatz Erfolg waren die Einkommen auch limitiert. Das haben Red Bull verstanden und da sie nicht Weltklassenspiele anziehen konnten, haben sie sich dazu entschieden, gute Spieler zu kreieren und sie danach zu verkaufen. Mit diesem Ziel übernahmen sie 2007 einen Verein der zweiten Ebene in, in Sao Paulo, der ein strategischer, äh, strategischer Ort ist, weil viele talentierten brasilianischen Spieler aus dieser Stadt kommen. Zusätzlich zu diesem sogenannten Red Bull Brasil kaufte die, die Firma auch 2008 in Ghana eine, eine Akademie. Nichtsdestotrotz äh, waren Red Bull am Anfang nicht erfolgreich äh, mit der Jugend, äh, denn nur zwei Spieler aus Red Bull Brasil zur ersten Mannschaft Salzburgs gewechselt sind, Torwart Coronel und aktueller PSB-Spieler Und Kein Spieler ist aus der Akademie in Ghana ge ge gewechselt, äh, was zu der Entscheidung geführt hat, sie 2014 weiter zu verkaufen. Am Anfang haben Red Bull sogar in Salzburg keinen echten Erfolg im Jugendbereich gehabt, denn nur Il Sanke und Hinterreger sind aus den Spielen erwähnenswert, die in diesen frühen Jahren durch das Ausleistungszentrum durchgegangen sind. Und ein Grund dafür war die schwierige Transition in die erste Mannschaft, die eben nicht den Positionsspielstil hatte, denn... Äh, niederländische Trainer in, in, in die Akademie gebracht hatten. Das Ganze wurde aber anders als der berühmte Ralf Rangnick 2012 Sportdirektor benannt wurde. Diese Funktion hatte er aber nicht nur in Salzburg, sondern auch in Leipzig gehabt, wo Red Bull 2009 auch einen, äh, aus einer tieferen Liga-Verein kaufte. Die Firma hat die deutsche Stadt ausgewählt, hauptsächlich, hauptsächlich äh, denn sie die Möglichkeit gehabt haben, das große Stadtstadion zu übernehmen, was vieles über die, die Absichten sagt, die die Red Bull mit diesem Club hatten. Die Erfolge zu haben, äh, die, mit Salz, die mit Salzburg nicht erreichbar sind. Tatsächlich ist es viel einfacher, bessere Spieler zu interessieren, wenn man auch eine Mannschaft in, in der deutschen Bundesliga hat. Obwohl finanzielles Fairplay sicher darauf Einfluss geerbt hat, hat die Firma für Spieler nie Geld weggeworfen, sozusagen. Nun ist er Schritt für Schritt gewachsen. Um Qualitätsspieler für einen billigen Preis zu haben, ist es eben ein guter Weg, Spieler aus kleineren Ligen zu verpflichten, was Agnick eben machen können hat. Denn er kannte, welche Spieler aus Salzburg zu, zu der deutschen Red Bull-Mannschaft genau passen würden, was auch einfacher machte, diese Spieler von, von einem solchen Wechsel zu überzeugen, anstatt zu, zu einem anderen Verein zu wechseln oder in Österreich zu, zu bleiben. Teilweise mit dieser Idee im Kopf hat Rangnick in Leipzig und in Salzburg etwas eingeführt, das beide Vereine begünstigt hat. Eine Fußballidentität karl ist eben der, der Ursprung dieses stetigen Willens, den Ball zu erobern, besonders gleich nach dem, nach dem Ballverlust, um so schnell wie möglich zum gegnerischen Tor zu gehen. Und dies, egal was der Stand ist. Diese Red Bull Identität ist Salzburgs äh, Erfolgsgeheimnis seit mehreren Jahren, denn es ist ein Club, der von seinen Akademiespielen sehr abhängig ist und sein darf, da die Spielprinzipien in, in allen Mannschaften gleich sind, Nauwes Leistungszentrum, so wie bei den Profis. Deshalb können sich Academy Spieler sehr schnell anpassen, wenn sie zur ersten Mannschaft wechseln, was dem Verein eben erlaubt, äh, jedes Jahr mehrere Stammspieler zu verkaufen, ohne, ohne danach schlechten Ergebnisse zu haben. Und das ist eben was der Club sucht. So viele Wunderkinder wie möglich zu verkaufen für das Geld, und eben auch auf der nationalen ebene erfolgreich zu sein und da leipzig den, den gleichen Spiel, spielstil hat äh, sind für sie die jungen von salzburg aufgrund der anpassungsfähigkeit und, und preis perfekte transfermöglichkeiten äh, spieler zu verpflichten die mit circa 22 Jahren Salzburg verlassen bedeut bedeutet auch, dass es kein Problem sein wird, sie, sie nach ein paar Saisons in Leipzig weiter zu, äh, weiter zu verkaufen. Egal, ob sie die Erwartungen getroffen haben äh, haben werden oder nicht, denn sie immer noch jung werden, also 25 Jahre alt ungefähr. Weil diese für alle gute Deals sind, ähm, ist es nicht überraschend zu erfahren, dass viele Spieler zuerst bei Salzburg gespielt haben, manchmal leihweise, bevor dann auch nach Deutschland zu wechseln. Gulaksi, Hannes Wolf, Sabitza, Leima, Il Upamecano, Naby Keita, Kampel, Choboclay, Haidara, Wang Hichan und ehemaliger Leipzig-Trainer Jesse Marsch sind alle vom österreichischen Verein nach Leipzig gegangen. Aktueller Salzburg-Trainer Jaisler hat aber die andere Richtung genommen. Zuerst war er Trainer beim Nervus-Leistungszentrum von Leipzig, dann bei dem von, von Salzburg, bevor er dort letzter Sommer die, die erste Mannschaft übergenommen hat. Diesen Namen und weg sind gute Beispiele dieser Leipzig-Salzburg-Verbindung. 2012 ist also das Jahr der Änderung bei Red Bull und obwohl Ralf Rangnick seit 2015 nicht mehr Sportdirektor für den Rasenballsport Leipzig und den FC Red Bull Salzburg ist, haben diese zwei Vereine gute Leistungen weiter gehabt, indem sie den von dem Deutschen gezeigten äh, Weg gefolgt haben. Neuer Salzburg-Sportdirektor Christopher Freund leistet zum Beispiel eine ein tolle Arbeit und wenn man die Liste von, Trainer an, von Trainern anschaut, die beide Vereine seit 2012 äh, gehabt haben, merkt man eine starke Kontinuität im, im Spielstil, obwohl Ralf Rangnick mittlerweile gegangen ist. In Salzburg haben sie äh, Roger Schmidt, Adi Hüter, Peter Zeiler, Oskar Garcia Junient gehabt, äh, obwohl dieser Eher positionsspielorientiert ist, aber auch Marco Rose und sein Assistenztrainer René Maric, Jesse Marsch und aktuell Jaisle. Und bei Leipzig fällt diese Red Bull-Spielidentität auch direkt ein, wenn man die Liste von Trainern der letzten Jahre äh, durchlässt. Äh, Ralf Rangnick hat selbst zweimal die erste Mannschaft trainiert, einmal mit Jesse Marsch als Assistenztrainer. Aber Leipzig hat eben auch Hasenhüttl, so sowie Nagelsmann gehabt und, und jetzt Tedesco, Jesse Marshs Nachfolge. Und was mit diesem gleichen Jesse Marsch lustig ist, ist, dass bevor er nach Europa, nach Europa kam, er war, äh, er war Trainer bei, bei New York Red Bulls. Nämlich habe ich bisher nur Zusammenhänge zwischen Salzburg und Leipzig erwähnt, die seit Rangniks nominierung in 2012 äh, stattgefunden haben. Ähm, ein anderer Mann war aber eben auch wichtig bei Red Bull. Das ist der ehemalige französische Trainer äh, Gerard Houyeh, der auch 2012 angefangen hat, für die österreichische Firma zu arbeiten. Als Fußballdirektor hat er eben diese, diese Red Bull-Identität in Übersee äh, gebracht oder besser gesagt in, in New York und Brasilien. Zwischen 2019 und 2020 hat eigentlich auch ein anderer Sportdirektor, Paul Mitchell, für diese zwei nicht-europäischen Vereine der, der Gruppe gearbeitet. Dies zeigt erneut den Wunsch der FIMA, bei ihren vier Mannschaften einen ähnlichen, Spiel, Spiel, einen ähnlichen Spielstil zu haben, sorry, und als Konsequenz ist Jesse gar nicht der einzige, der durch mehrere Red Bull Clubs durchgegangen ist. Allerdings sind, schon, sind die schon vorherigen Rentenspieler Ramayo und Coronel zu Salzburg aus Red Bull Brasil gewechselt und dieser Coronel hat eben gerade aus dem äh, österreichischen äh, Verein für New York Red Bulls unterschrieben. Und über den amerikanischen Verein. Äh, zwei ihrer Spieler, Tyler Adams und Caden Clark, haben schon für ähm, für Leipzig unterschrieben, wobei ein ehemaliger Salzburger Akademietrainer, äh, Gerard Struber, heutzutage ihre erste Mannschaft trainiert. Dies zeigt, dass diese Red Bull Spielidentität die Anpassung von, von Spieler und Trainer vereinfacht die schon durch einen Red Bull-Verein gegangen sind. Und obwohl Gérard Ouye 2020 äh, gestorben ist und Ralf Rangnick das gleiche Jahr Red Bull nach einem zwölfmonatigen äh, Rückkehr als, als Sportdirektor definitiv verlassen hat, denke ich, dass Red Bull ein großes Potenzial dafür äh, hat, äh, weitere Erfolge aus, auf dem Spielfeld durch ihre Vereine zu haben. Vor allem dank, dank ihrer verteilten Spielidentität. Und das, das beste Mittel, es zu erreichen, ist, sicher zu kopieren, was Salzburg schon seit Jahren umsetzt. Dort haben Red Bull tatsächlich ihr, ihr beste Nervus-Leistungszentrum, wenn, wenn man die Liste von Spielern anschaut, die danach den Durchbruch äh, geschafft haben. Und es ist nicht überraschend, wenn, denn, wie schon vorher erwähnt, äh, die erste Mannschaft besteht hauptsächlich aus ehemaligen Akademiespielern. Äh, eigentlich haben sie ein sehr gut entwickelten äh, Scouting-Netzwerk, der ihnen nicht nur die besten jungen Spieler Europas gebracht hat, sondern auch die aus Afrika, Amerika und Asien. Deswegen sollte es meiner Meinung nach kein Problem sein, äh, diese Arbeit mit den anderen Red Bull-Clubs zu, zu verteilen. In New York könnten sie sich auf Nord- und Zentralamerika konzentrieren, wo hingegen brasilianischer Verein Red Bull Bragantino, der seit ihrem äh, 2019 Kauf und ihre Fusion mit, äh, mit Red Bull Brasil immer wichtiger wird, eben dieser Verein äh, könnte die Südamerika-Zone, äh, äh, würde die, die Südamerika-Zone bekommen. Die Sache ist, die Akademie von Erbe Leipzig könnte immer im, im Schatten von der von, von Salzburg stehen, stehen, die schon überall in, in Europa und in Deutschland scoutet. Meiner Meinung nach werden sie sich trotzdem diesbezüglich verstehen, aber Salzburg muss den Vorrang haben voran, vor weil es sehr schwierig ist, in Leipzig die erste Mannschaft aus der Akademie zu erreichen. Allerdings gibt es nach den U19 keine andere jungen Mannschaft und der Wettkampfunterschied ist riesig zwischen Bundesliga U19 und die Profi-Bundesliga. Zusätzlich dazu ist Leipzig auch eine der besten Mannschaften der Liga, was sogar schwieriger macht, dass junge Spieler ganz oben einen Platz bekommen. Nämlich ist Leipzig auch die beste Red Bull-Mannschaft, soweit wenigstens, denn es gibt regelmäßige Gerichte, dass die Firma auch daran interessiert wäre, weitere Vereine aus anderen Ländern zu kaufen. Das werden wir im Auge behalten müssen. Als Fazit muss ich sagen, dass ich gegenüber über diese Red Bull äh, Vereine sehr, sehr optimistisch bin. Ich rede hier nicht nur über die vier aktuellen, sondern auch über die anderen, falls es noch anderen geben sollten. Weil egal ob auf einer Talentaufnahme oder Scouting-Ebene. Ähm, Sie hätten alle sicher die Möglichkeit, aus dem Besten zu lernen, Red Bull Salzburg. Und über die, über die Arbeit, die dort geleistet wird, äh, das ist eben das Thema meines nächsten Videos. Also wenn du dann nichts über die Erfolgsgründe des, Ö des österreichischen äh, Vereins verpassen willst, lade ich dich dazu, meinen YouTube-Kanal äh, sowie meinen Twitter- und Instagram-Account zu abonnieren. Und falls dieses Video dir gefallen hat, kannst du auf Like klicken, es mir in den Kommentaren äh, Bescheid geben, sowie das Video verteilen. Es würde mir viel helfen, mehr als du glaubst. Ciao!